Ähm, Nochmal zu, zu diesem Themenkomplex. Ähm, so wie ich, verstehe, wie ich Sie jetzt verstehe, wünschen Sie sich eine größere Reprä Repräsentanz der Ostdeutschen. Äh, daraus entnehme ich doch, dass Sie nicht antreten werden. Und wenn das so ist, werden Sie irgendwann das bekannt geben, dass Sie nicht antreten werden oder wird das sozusagen schweigend in den Bundesparteitag erfolgen, sodass am Ende klar ist, Herr Höcke tritt nicht an? Also nochmal. Ja, ich möchte, dass der Osten besser repräsentiert wird. Und das steht uns auch zu nach diesem Wahlerfolg in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Davon bin ich überzeugt, und ich glaube, dass das auch im derzeitigen Bundesvorstand so gesehen wird. Und ja, wir werden natürlich in den nächsten Tagen und Wochen auch darüber reden und werden sicherlich auch versuchen, eine Kompromisslösung zu kriegen, wie wohl immer das gilt, was Dr. Gauland zu Recht erwähnt hat. Der Souverän ist der Bundesparteitag, der entscheidet letztlich, wer gewählt wird. Aber natürlich kann man als Parteiführung, man kann nicht nur, man hat auch die Pflicht, vielleicht schon im voraus zu klären, wer könnte es denn sein, wen könnte man unterstützen. Und da wird es sicherlich auch die Bemühungen geben, zu, zu, zu Lösungen zu kommen im Vorfeld. Nochmal, das muss nicht ich sein, aber das behalte ich mir vor, ob ich kandidiere oder nicht. Ja, das in der Politik, und das ist auch ein Spruch, den Dr. Gauland des Öfteren schon mal verwendet hat, und den habe ich mir gemerkt, in der Politik sind drei Tage eine Ewigkeit. Ja, und ich weiß nicht, was in, in vier oder fünf Wochen ist, mit, mit Verlaub. Darf ich, darf ich eine Nachfrage stellen? Es gibt ja Stimmen in Ihrer Partei, wenn auch anonym, aber die kann man belegen, wenn man das so will, die sagen, Sie würden deswegen möglicherweise nicht antreten, weil ein, eine Abstimmung auf einem Bundesparteitag Ihnen möglicherweise nur ein durchschnittliches Ergebnis bringen würde und damit wäre sozusagen ein Teil Ihres Mythos, nämlich sozusagen eine bestimmte Kraft in der AfD zu sein, dann geklärt. Und da sind wir genau wieder in dem Punkt drin, den ich vorhin angesprochen habe. Immer dieses Denken in, in Machtarithmetik, das interessiert mich überhaupt nicht, mit Verlaub. Ich mache in Thüringen jetzt äh, gerade gründlich eine zweite Fraktion morgen. Wir haben in den letzten fünf Jahren eine exzellente parlamentarische Arbeit gemacht. Ich habe immer gesagt, die Veränderung... Äh, des Landes beginnt über die Länder, also über die Bundesländer. Wir müssen irgendwo als AfD in einem Bundesland zeigen, dass wir es können, dass wir eine bürgerlich-patriotische Politik machen können, die dieses Land zum Guten verändert. Und dann wird sich das Ganze fortentwickeln für uns. Und ich halte diesen Gang über die Länder für eminent wichtig. Und ich habe mich in den letzten fünf Jahren da maximal eingesetzt, hoffe ich jedenfalls. Das war von Erfolg beschieden und gekrönt. Das hat man gestern gesehen. Und ich werde diesen Weg in Thüringen weitergehen. Und das ist auch eine, eine Aufgabe, die mich vollumfänglich durchaus belastet und, und, und ausfüllt. Und ähm, wie gesagt, ich bin nicht unbedingt notwendig im Bundesvorstand, Aber es kann Konstellationen geben, wo man sich dann entscheiden muss, doch zu kandidieren. Frau Kollegin. Ähm, Christiane Hübscher für das ZDF. Ähm, Herr Höcke, wie viele... Vertreter des Ostens schweben Ihnen denn vor in dem neuen Bundesvorstand? Reicht da einer oder müssen das mehrere sein? Und bis wann wollen Sie sich persönlich entscheiden, ob Sie antreten? Also ich kann Ihnen jetzt keine Zahlen nennen. Also einer ist mir mit Sicherheit zu wenig. Wie viel haben wir im Bundesvorstand? 13? Drei haben wir aktuell. Ja, also... Von 13. Drei von 13. Es dürfen ein paar mehr sein. Ja? Aber wie viel das genau sind, das müssen wir jetzt heute noch nicht bestimmen oder... So Satz und bis wann Sie sich persönlich entscheiden wollen? Nein, das kann ich Ihnen jetzt auch noch nicht sagen. Tut mir leid.